Welchen Reifen bzw. welchen Slick, welchen Rennreifen werde ich in diesem Jahr 2023 auf meiner Honda Fireblade CBR 1000 RR-R SP2 fahren? Äh, ihr erfahrt es in diesem Video, ähm, seid sehr gespannt. Äh, absolut spannendes Thema mit viel, viel Insights. Die Reifenhersteller sind mittlerweile alle auf einem Niveau, wo es nicht wirklich einen schlechten Reifen gibt, deswegen ist die Frage, die ich oft bekomme, hey Matthias, welchen Reifen soll ich mir kaufen, immer extrem schwierig, weil es doch meist am subjektiven Empfinden letztendlich ähm, die Spreu vom Weizen teilt. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich mein subjektives Empfinden über diverse Reifen immer mit euch kundtun, es gibt nicht nur ein Produkt und das ist das Beste und sonst alles andere. Das, das Müll, das gibt es ja schon, schon lange nicht mehr. Also, ich habe mal eine ganz lange Zeit Bridgestone gefahren und dann habe ich eine längere Zeit Pirelli gefahren und Dunlop eher selten, muss ich gestehen. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Ähm, der Bridgestone war eigentlich einer der Reifen, wo ich sage, der war am zugänglichsten, der war am einfachsten zu fahren, der hat immer funktioniert. Ähm, der ist nicht aufgerissen, der war wirklich, wirklich... Eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau, muss man fast sagen. Ähm, mit der Krise ist es so losgegangen, dass die Reifen nicht mehr verfügbar waren oder teuer geworden sind oder irgendwelche Händler Albestand für Wucherpreise verkauft haben, wo ich dann gesagt habe, hey Moment einmal, ähm, das ist mir nicht wert jetzt für so ein bridgestone hier jetzt 280 Euro für einen Hinterreifen zu bezahlen. Ähm, das ist relativ sinnfrei. So und dann hat man natürlich andere Reifen gefahren und dann bin ich zum Pirelli Big Size gekommen. Der Big Size war einer der Reifen, der mir viel Aha-Erlebnisse gegeben hat, wo ich auch wirklich schneller geworden bin als vorher. Vor allem das Vorderrad gab mir viel Ver Vertrauen auf der Bremse zum Scheitelpunkt, da habe ich ja eh schon mal ein ausführliches Video drum gemacht. Auf jeden Fall habe ich wirklich über meine Tausenden von Rennstreckenkilometern extrem viel Erfahrung mir angeeignet, was die Thematik Reifen anbelangt. Der Pirelli hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, es ist ein High-Performer-Reifen, das ist ein Vorteil, aber es hat auch einen Nachteil, dass man halt wirklich genau schauen muss, welche Mischung passt zu welcher Temperatur, die, die Langlebigkeit ist nicht so hoch und so weiter und so fort. Viele Alternativen gibt es nicht wirklich. Ähm, ich bin dann letztes Jahr durch mehr oder minder Zufall zu Michelin gekommen und habe mit Michelin einen sehr ähm, umfänglichen ähm, Test in Brünn gemacht. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Letztes Jahr habe ich mich schon länger verfolgt. Oder für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, verlinkt wir das Video gerne nochmal in der Beschreibung. Und es war das erste Mal auf Michelin. Und Michelin, wenn man so in der Community rumhört, dann sind viele irgendwie, warum auch immer, so ein bisschen mit Abstand, oh mein Gott, will Michelin, und, und, und ah, kennt keiner, wieso fährt das keiner und so weiter und so fort. Michelin hat wohl in der Vergangenheit früher mal einen sehr, sehr spitzen Reifen gehabt, der wirklich eigentlich mehr für die Profis war und der Hobbyfahrer wenig damit anfangen hat können. Das weiß ich aber nur aus Hörensagen, wenn ich nachfrage, warum denn der eine oder andere vielleicht Berührungsängste aktuell mit Michelin hat. Als ich aber den Test dann letztes Jahr mit Michelin in Brünn gemacht habe, war ich eigentlich echt vom Hocker. Ähm, weil der Reifen für mich, für meinen Fahrstil, für meinen Speed ein paar Vorteile bietet gegenüber den Konkurrenten. Und auf die möchte ich jetzt mal kurz eingehen, bevor ich euch noch weitere Details verspreche oder erzähle. Zum einen ist einmal das Thema radienführigkeit also handling und das ist was wo der, wo der michelin gegenüber allen reifen die ich bisher gefahren habe wirklich wirklich ein, ein step over ist ähm, das motorrad ist gefühlt 20-30 Kilo leichter und das liegt speziell an dem Vorderrad. Da gibt es kein Big Size Vorderrad, aber das ist gefühlt ein bisschen höher und das Motorrad lenkt wahnsinnig agil zum Scheitel und auch am Scheitel sind die Radien massiv eng zu fahren. Das ist teilweise so, dass du am Anfang das, das neuen Erlebnis mit dem Reifen gefühlt 5 Meter zu früh am Scheitelpunkt bist. Also es ist wirklich, wirklich genial. Auch wenn man mal ein bisschen Fahrwerksdefizite hat, ähm, kann man damit wirklich, wirklich auch kompensieren, ähm, was zwar nicht der Sinn und Zweck ist, aber theoretisch könnte man das machen. Also es ist wirklich wahnsinnige Agilität und auch dazu Stabilität. Das Vorderrad ist um einiges härter gefühlt als wie beim Pirelli und das macht wahrscheinlich das auch aus. Ähm, ich denke, am Anfang habe ich gedacht, so, oh, das Vorderrad, gibt mir bestimmt wenig Vertrauen bei Bodenwellen und so weiter. Das ist aber auch nicht der Fall. Also sprich, auch in Bodenwellen, in Schräglage, in tiefer Schräglage machte das eigentlich jetzt auch nicht wirklich das Problem. Und du bist trotzdem confident und traust dich, in diese tiefen Schräglagen zu gehen. Also das muss ich wirklich sagen, das Handling und die Agilität ist massiv mehr mit Michelin. Und ähm, das war halt äh, schon ein wirklich, wirklich, wirklich Big Part. Ich muss dazu also sagen, ich spiele... Ich spreche jetzt speziell von dem Michelin Performance Slick, also das, was jetzt mit Pirelli aller SC1, SC0, SCX und so weiter vergleichbar ist. Es gibt auch noch andere Sorten von Michelin, die habe ich aber selber noch nicht gefahren, werden wir im Laufe des Jahres aber für euch testen. Ähm, zweiter sehr, sehr wichtiger ähm, Vorteil für mich ist tatsächlich das Hinterrad mit dem, mit dem Feeling über den Grip. Also das ist eigentlich, wow, das ist wirklich. Das ist das, das, das Abartigste überhaupt. Also ich meine, der Pirelli macht den Grenzbereich am Hinterrad wirklich gut. Da gehst du ans Gas und du kannst es schön sliden lassen und so weiter. Das funktioniert wirklich gut. Aber der Michelin, das ist eine andere Welt, was den Grenzbereich anbelangt. Ähm, ich habe noch nie so viel Vertrauen über ein Hinterrad gehabt. Ähm, speziell auf Strecken, wo der Grip schlecht ist. Zum Beispiel in Brünn, wo wir ja den Test gemacht haben. Jeder weiß, der Grip in Brünn ist so, hm. Äh, Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm, aber ja, der Grip ist nicht toll. Ähm, und ich war wirklich in der Lage, ab dem Scheitelpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gas aufmacht habe, dieses Motorrad wirklich zu zirkeln übers Hinterrad und so, oh, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Also, wie wenn ich eine Motocross mit einem Stollenreifen in einem schön griffigen Boden hätte. Also wirklich, wirklich genial. Also das war das war Wahnsinn, also da, da gab es dann keinen Kurvenausgang mehr, wo ich quasi nicht am Limit war und nicht das Motorrad zirkeln habe können am, am Gas und das war wirklich, wirklich verblüffend und, und wirklich gut. Und zudem ist auch das Grip Level ähm, der Wahnsinn von diesem Medium, der Medium Family, da gibt es ja halt den äh, Soft Medium, den Medium und den Medium Hard und das ist so sind quasi so die Xer, also die, die, der Qualifier bzw. der High Performance, wirklich High Performance Reifen, mit dem wirklich was geht. Und der Soft alleine davor, das ist so ein bisschen der SC1, so dieser Allrounder, der überall funktioniert. Und bei Michelin muss man aufpassen, da ist quasi umso heißer, desto härter muss man gehen. Das muss man wissen. Gibt es aber auch Broschüren und so weiter. Ich verlinke das dann dementsprechend unten. Und das, also das, die Kombination mit dem Gripniveau und dieser Transparenz. Ich hasse dieses Wort, weil es mir dermaßen auf den Keks geht, wenn sämtliche Motorradjournalisten, die nicht schnell Motorrad fahren können, von der Transparenz am Rad reden. Da kommt mir die Galle. Allerdings, wenn du wirklich im Grenzbereich bist und das Motorrad schon in einem Driftwinkel hast und dann drüber drehen kannst am Gas. Also sprich, das slidet schon und du kannst aber. Ne? Du kannst und das ist so einfach zu handeln wie in Zeitlupe. Das habe ich bisher noch nie an einem anderen Reifen erlebt. Also kann auch sein, dass das genau auf meinem Fahrstil wie so der Deckel auf dem Topf passt. Aber das haben mir dann mehrere schnelle Fahrer eigentlich ähm, bestätigt. Und ich muss sagen, das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Und wirklich, wirklich, wow. Das ist die zwei Gründe sind schon mal top. Und dann kommt noch der dritte. Und das ist, mit dem habe ich eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet. Und das ist sogar noch die Langlebigkeit, also der Hinterreifen hält länger als von anderen Herstellern, obwohl er so viel mehr Grip hat. Wir haben das in Brünn gemacht, wir haben wirklich Long Runs gefahren. Wir sind raus, ich bin im, im, im Langstreckenrennen, ohne das Rennen mitzufahren, bei damals, glaube ich, FA Performance, äh, und bin einfach nur 45, 50 Minuten Stints gefahren und habe den Reifen runtergefahren. Und wo ist denn da eben sein Ende? Ne? Und dann sind wir am Schluss, in die, der Reifen hatte ich schon quasi eine Stunde drauf und dann sind wir immer noch zwei Zehner Zeiten gefahren in Brünn. Und klar baut der Grip ab, aber es war immer noch zu handeln. Und, und das wäre halt mit einem anderen Hersteller in noch so vielen Runden nicht mehr möglich gewesen. Also es war wirklich, wirklich top. Und von dem her war das für mich tatsächlich ähm, äh, der Traumpartner für 2023. Und ich ähm, freue mich auf ganz viele Tests, die wir heuer vorhaben mit dem Reifen, die wir machen, die wir natürlich videotechnisch auch ähm, für euch festhalten. Und jetzt kommt auch noch der Oberhammer haben oben drauf. Also für alle die, die da skeptisch sind und und kein Vertrauen haben und Bezug brauchen und jemanden wirklich als Support brauchen, was das Thema Reifen anbelangt, Da habe ich mich mit Michelin zusammengesessen und hab gesagt, wir brauchen was für unsere eigenen drei Traktors. Ne, zweimal Pannonia, einmal Slowakiring. Und dann hat Michelin gesagt, okay, wir geben euch einen exklusiv Michelin Techniker. Und zwar kommt da der Tom Ecker von Bikebox 79 mit und betreut jeden Michelin-Fahrer und der es noch werden möchte. Und für die, die es noch werden möchten, haben wir gesagt, okay, wir machen ein Package. Wir geben am Tag 10 Reifen aus, 10 Sätze Reifen aus, für 10 Fahrer quasi pro Tag, die den Reifen testen dürfen. Und wenn Ihnen der Reifen nicht gefällt, dann dürfen Sie den Reifen einfach wieder zurückgeben. Und wenn er Ihnen gefällt, dürfen Sie für den normalen Kurs dort beim Eckerturm abkaufen. Aber wir wollen damit zeigen, dass der Reifen keinen kein Grund hat, ähm, davor Angst zu haben oder so, sondern im Gegenteil. Die Fahrer, die ich jetzt schon auf Michelin gesteckt habe, da habe ich das teilweise in die Hand genommen und gesagt, steck dir Michelin drauf. Wenn er dir nicht gefällt, ich kaufe ihn dir ab. Und die sind alle ein, zwei Sekunden schneller gewesen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und, und vor allem für die, denke ich, für die, für die mittel bis schnellen Fahrer ist der Performance wirklich das, das Nonplusultra. Äh, die anderen ähm, jeweiligen Reifen, die tun wir natürlich noch dementsprechend testen. Also bei unseren Events 10 Teilnehmer pro Tag. Wir haben drei Tages-Events. Ähm, bitte alle die, die jetzt dabei sind. Ich blende die E-Mail-Adresse von Tom Ecker ein. Der Tom Ecker, Tom Ecker ist der, der den Reifenservice macht. Da bitte anmelden per E-Mail. Ich möchte gerne den Reifen testen. Die ersten zehn zählen alles, was drüber hinaus ist ist leider dann zu spät. Ich kann es nicht ändern. Wir können nur 10 am Tag äh, mit Support. Also der Tom ist bei euch mit dabei, betreut euch mit den Luftdrücken, mit den, auch mit den Fahrwerksabstimmungen bin ich natürlich mit dabei und so weiter und so fort. Schreibt bitte dem Tom euren Namen, eure, euer Bike, an welchem Event das ihr bei uns dabei seid, äh, welche Rundenzeit das ihr fahrt, was das Fahrwerk das ihr drin habt, äh, wie schwer das ihr seid und so weiter, dass wir so viele Daten wie möglich haben, dass wir schon mal wissen, weiß, okay, der braucht Soft hinten, der braucht mal ein Medium, weil das ist ein schneller Fahrer, der braucht wirklich mal so einen ne, High Performer, der braucht das Soft-Vorderrad, der braucht das Medium-Vorderrad und so weiter und so weiter. Dass wir ein bisschen so, ein Haus, so eine Hausnummer haben, was wir an Kontingent mitnehmen müssen. Für alle die, die dann diese zehn in diese zehn äh, Fahrer nicht mit reingerutscht sind, weil sie vielleicht das Video zu so spät gesehen haben. Wir haben natürlich massiv viele Reifen vor Ort, die ihr ähm, dann am Event, äh, am Event quasi vom Tom beziehen können vor dem her äh, keine Angst. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Probiert den Reifen. Probieren geht über studieren. Äh, das muss man einfach im Zweifel ausprobiert haben. So. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich bin am Wochenende wieder in Rijeka und teste nochmal einen Michelin-Reifen auf der Honda und ähm, werde euch darüber natürlich dementsprechend im ähm, laufenden halten. Das war's zu mir zum Thema Reifen 2023. Ich verlinke alles, was ihr braucht unten und ähm, probiert den Reifen auch bei anderen Events gerne. Ihr könnt es ja auch so beim Tom Ecker beziehen, der, der schickt sie euch und so weiter. Der macht ja den relativ großen Import Deutschland und Österreich. Und ähm, der steht euch auch mit Rat und Haar zur Seite, wenn es um das Thema Luftdrücke und so weiter geht. Bitte nicht bei mir anrufen ähm, bezüglich Luftdrücken und so weiter. Da ist wirklich der Eckertom die Adresse und ähm, der hat die größte Expertise, wenn es ums schwarze Gold geht. Also, bedanke mich fürs Zuschauen, gebt gerne im Video einen Daumen hoch, teilt das Video auch mit euren Freunden. Wenn ihr der Meinung seid, sie sollen mal Michelin ausprobieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit welchen Reifen auch immer gemacht habt. Ob ihr vielleicht schon eine Erfahrung mit Michelin gemacht habt, ob ihr die Erfahrungen noch machen möchtet äh, und so weiter und so fort, dass wir ein bisschen einen Diskurs haben unter dem Video und dass das Video natürlich dementsprechend auch viele Leute erreicht. Würde mich natürlich immer freuen. Ähm, das ist natürlich auch dementsprechend schön, wenn man... Eine Reichweite generiert. Also bedanke mich fürs Zuschauen. Freue uns, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.